Willkommen zum Kapitel 4. Das Kapitel 4 ist in meiner Planung zur selbstständigen Bearbeitung vorgesehen. Vieles davon kennst du bereits, dennoch werde ich das Video machen und online stellen, damit du in ähm, eigenständiger Arbeit das repetieren kannst und vielleicht das eine oder andere nochmals mitkriegst, was du bisher verpasst hast. Ich gehe also wieder gemäß dem ähm, Leitfaden vor, den ich für dieses Lehrmittel verfasst habe. Wir beginnen mit Seite 40 im Lehrmittel, das Kapitel 4 geht um Text verschieben, kopieren, suchen und ersetzen. Das erste, das hier gezeigt wird und ich glaube, das hatten wir noch nicht, ist, dass du Text auf zweierlei Arten verschieben kannst. Einmal ist es verschieben, einmal ist es kopieren. Hier bin ich nicht vorbereitet, aber das ist nichts Großes. Ich schreibe da kurz was hin. Und jetzt möchte ich dieses Wort hierhin verschieben. Ich wähle es also aus und ziehe es an die entsprechende Position. Wenn und lasse los, dann ist es hier. Was praktisch ist, die Abstände hier und vor und nach dem Wort werden automatisch von Word richtig eingestellt. Ich habe das jetzt rückgängig gemacht und zeige, wie ich das Ganze auch machen kann, ohne dass ich es eben nicht nur verschiebe, sondern auch kopiere ich. Ziehe das Wort und halte die Taste Alt, ähm, Option ist das ähm, die Schienen- oder die Weichentaste ähm, gedrückt und ähm, wenn ich das Wort zum Beispiel hierhin kopiert haben möchte, lasse ich einfach los und dann ist das am richtigen Ort und kommt jetzt ähm, zweimal vor. Übrigens, wenn ich zwei Wörter auswählen will, Command gedrückt halten und einfach nochmal rein doppelklicken. So kann ich mehrere Wörter an verschiedenen Positionen auswählen, das aber nur nebenbei gesagt. Jetzt, ähm, Das ist was praktisches, verschieben und kopieren ähm, braucht man vielleicht nicht so viel im Alltag, aber es ist eine Prüfungsaufgabe. Konkret wird gefragt, ja, dass du äh, einen Text, einen Satz, einen Textblock verschiebst, ohne den Zwischenspeicher des Computers zu benutzen. Jetzt, was bedeutet das genau? Ähm, der Computer hat so wie ein Kurzzeitgedächtnis, wie wenn ich dir drei Zahlen sage, oder vielleicht sieben, ähm, was weiß ich, ähm, 97, 82, 95. Jetzt weiß ich sie noch, in ein paar Minuten hast du die vergessen. Der Mensch hat auch so einen Zwischenspeicher. Ähm, der Computer oder der Zwischenspeicher des Computers ist bedeutend länger. Ähm, mit entsprechender Software kannst du auf alle... Ähm, Dinge, die du kopiert hast, an den Computer zurückgreifen. Also Text, Links, Tondateien, Bilder und so weiter. Das ist eine sehr nützliche Software, die du vielleicht für Windows umsonst kriegst. Bei Mac habe ich die mir gekauft. Jetzt, sobald ich was kopiere, wenn ich also dieses Wort hier von hier nach hier verschieben möchte, beziehungsweise von hier nach hier kopieren möchte, ich könnte das auch anders machen. Ich lösche es nochmal. Und zwar könnte ich ähm, kopieren, und dann einfügen wählen das wäre kopieren und einfügen so das ist die eine variante aber was passiert in dem moment wo ich kopieren wähle geht eben das wort in den zwischenspeicher das kann ich daran sehen dass ich das immer wieder einsetzen kann das heißt der zwischenspeicher ist momentan gefüllt mit diesem wort und das wird eben in der prüfung verlangt dass es nicht passiert Deshalb musst du wissen, kopieren ohne den Zwischenspeicher zu nutzen, geschieht mit dieser Taste, die ich eben gezeigt habe. Gut, apropos kopieren, ähm, da habe ich was vorbereitet. Und zwar habe ich euch das schon gezeigt, das ist dieser Schritt hier. Wie kann ich Text kopieren, noch nicht hierher. Text kopieren ohne dass ich das ganze angehängte technische, so, ich es Wenn ich zum Beispiel hier auf Wikipedia gehe und den, diesen Absatz zum Artikel oder vom Artikel von zu Roger Federer kopiere, siehst du, dass es da so viele blau unterstrichene oder eben nicht unterstrichene, aber in blauer Schrift gehaltene Wörter hat. Das sind eben Links. Und das weiß ich natürlich schon, wenn ich da drauf klicke, dann wird ein neuer Artikel, ein neuer Browser, ein neues Fenster geöffnet. Wenn ich das kopiere und hier einfüge, ähm, übernimmst das mehr oder weniger so. Das will ich hier nicht, weil wenn ich hier klicke, dann öffnet es den Browser hier, wahrscheinlich noch den Safari, der sowieso nicht mehr funktioniert. Das will ich nicht. Ich will also bloß den Text haben. Macht das rückgängig und mache stattdessen Bearbeiten, Inhalte einfügen. Das kennt ihr bereits. Dann wähle ich eben nicht HTML-Format, aus, nur unformatierten Text. Ähm, allenfalls könnt ihr auch noch formatierten Text nehmen, dann wären die Links draußen, aber... Raus, aber meistens nehme ich unformatierten Text. Gut. Ähm, dir fällt vielleicht hier schon was auf. Das geht auch anders. Ich zeige dir gleich wie. Ich Will hier bloß ein bisschen mehr Abstand haben. Ich ersetze also die drei Punkte und mache einfügen. Was kommt jetzt? Ist immer in im Zwischenspeicher ist immer noch der Absatz zu Roger Federer ähm, reden. Ich mache, ich habe da Command K gemacht. Äh, Command C, also kopieren copy, kopieren und mache Einfügen, V mit der Tastatur, mache also so und jetzt siehst du dieses kleine Feld. Wenn ich da drauf klicke habe ich drei oder vier sogar Optionen. Die ursprüngliche Formatierung beibehalten, das war wahrscheinlich das, was hier passiert ist. Die Formatvorlage des Ziels verwenden, weiß ich gerade nicht, was passiert ist, aber <lacht> interessant ist, ähm, dass ich hier auch nur den Text übernehmen kann. Die beiden letzten Positionen finde ich interessant. Also nur den Text übernehmen, das ist wieder das, was ich gezeigt habe. Das ist eigentlich Inhalte einfügen und dann unformatierte Text. Ich kann das aber auch ähm, anders machen. Ich kann es hier einfügen und ähm, wieder Command-V klicken. Und dann habe ich wieder diese Option. Und wenn ich jetzt hier an Zielformatierung anpasse, dann übernimmt es die Formatierung vom Text, der auch schon da stand. Ich habe hier extra ein paar Wörter, Fett und Groß geschrieben. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird der ganze Absatz in der Formatierung eingefügt. Allerdings, ich habe hier dann immer noch die ähm, Links drin. Also es ist nicht ganz genau so praktisch wie das hier oben. Ich glaube, man muss wahrscheinlich eine Wahl treffen. Will ich das Format haben oder will ich die Links raus haben? Vielleicht gibt es auch noch andere Optionen. Ich probiere jetzt spontan aus, was die anderen Fälle noch machen. Ähm, die beiden hatten wir schon ausprobiert. Das ist wahrscheinlich das, was jetzt ist. Das ist einfach einfügen, wie gehabt. Das verändert nichts. Ja, ehrlich gesagt, verstehe ich das gerade nicht. Müssen Sie ausprobieren. Vielleicht findest du sie raus und erklärst es mir dann. Die beiden habe ich jetzt gezeigt. Die kommen auch in der Prüfung vor. Ich lösche das wieder, das hier auch, das brauchen wir nicht mehr. Ähm, Kapitel 4 sieht auch noch vor, dass man nebst Text verschieben, Textteile kopieren und beim Einfügen in eine bestimmte Formatierung zu bringen, ähm, dass man Texte kopiert zwischen äh, Dokumenten. Ich verschiebe jetzt das Dokument hier äh, nach links gerade nicht. Weiß ich nicht warum, weshalb. Ich habe das vorhin so eingestellt. Na, das ist ein Problem von... Ich wollte eigentlich das hier machen. Moment, jetzt geht's. Ich habe hier so eine kleine App äh, heruntergeladen. Die kann nicht dafür garantieren, dass die absolut okay ist, aber früher war das ein super Programm, weil es die eben erlaubt, die Fenster links und rechts zu verschieben, was vom Mac OS nicht vorgesehen ist. In Windows geht das problemlos. Windows-Taste pfeil nach links, pfeil nach rechts. Und dann hast du zwei Fenster nebeneinander. Hier ist es eher umständlich, aber mit dieser Software kann ich es eben in alle vier Ecken verschieben. Ich kann es groß machen, ich kann es in die Mitte verschieben. Ich kann ähm, eben Fenster links und rechts hin verschieben. Das ist insbesondere auf dem großen Bildschirm sehr praktisch. Also, ähm... Jetzt habe ich es nebeneinander und klar, wenn ich von hier nach hier kopieren will, dann muss ich kopieren und darüber gehen und das dann dort einfügen. Ähm, theoretisch wäre das wahrscheinlich auch noch so möglich. Da sind wir wieder bei dem Befehl, den ihr vom Input her kennt. Bei mir ist das Command und Größer kleiner als, also die Taste links von Y. Ich, dann kann ich also hier kopieren, ich wechsle ins andere Dokument, Command V für Einfügen und so geht das super schnell, ohne dass ich die Maus anfassen muss. Also jetzt sieht dieses Kapitel eben ähm, das vor, dass man zwischen geöffneten Dokumenten hin und her springt und dann kopiert. Und dann kommt noch was ab 4.4. Das ist also das alles angeschaut. Ähm, kannst du gerne mal durchlesen, ist sehr locker flockig geschrieben. Ähm, Kapitel 4.4, Text suchen, das kennt ihr auch schon, ich zeige es dennoch noch mal kurz, äh, mach das Dokument hier zu, das hier in den, auf dem ganzen Bildschirm, jetzt habe ich hier Fehler eingefügt, steht der Text Roger Fehler mit Fehlern und ich habe halt hier ein paar Wörter eingefügt, die siehst du sofort, weil sie vom Rechtschreibeprogramm als falsch angezeigt werden, ähm, Command F bringt die Maus da nach oben, zum Suchfeld. Da habe ich Fehler eingegeben und ähm, ich kann jetzt, also einerseits muss ich Eingabe drücken, dann werden alle Wörter Fehler markiert, egal ob groß oder klein und ich kann dann zwischen diesen Wörtern hin und her sprengen, vor und zurück. Ähm, ich kann die Suchergebnisse aufleisten lassen, äh, auflisten lassen, dann entspricht das mehr oder weniger dem. Ich kann auch ähm, die Suche einschränken, nur das ganze Wort, Groß-Kleinschreibung klein schreiben und nicht beachten, wenn ich das rausnehme, dann findet es halt nur noch die Wörter, die ich eingesetzt habe. Aber das Wort da oben wird nicht mehr gefunden, weil das ist ja groß geschrieben und mein Suchbefehl hier ist klein. Also, ich mache das wieder rein und theoretisch könnte ich dann auch noch ähm, ähnliche Schreibweisen, alle Wortformen etc., habe ich nie ausprobiert, habe ich nie genutzt. Ähm, Das ist in Windows noch ein bisschen mehr möglich, aber Fakt ist, da kommst du dann sehr schnell in sehr komplexe Suchoperationen mit Fragezeichen und Sternen. Das ist eigentlich schon mehr Informatik dann. Also Leute, die programmieren, die interessiert das sicher, wie Word das umsetzt, aber das interessiert sie, weil sie es in Programmiersprachen auch schon nutzen und wissen, worum es geht. Das sind die sogenannten Regex-Ausdrücke, ähm, ich glaube, man sagt eben so, die Linux-User besonders gut kennen. Ähm, jo also Linux-User, die im arbeiten. Genau, zurück zu suchen und ersetzen. Ich habe jetzt also diese Wörter gesucht und ich könnte sie jetzt alle durch Fehler ersetzen, also durch F groß geschrieben, aber das will ich gar nicht. Ich kann sie alle ersetzen, damit sie rausgehen, weil ich will ja eigentlich die weg haben. Die habe ich ja bloß zusätzlich eingefügt. Jetzt würde ich hier also suchen und weitersuchen. Du siehst, es wird immer im Dokument einerseits markiert, und andererseits auch hier. Du siehst also, wo du gerade bist. Und jetzt kannst du das ersetzen. Du kannst auch durch nichts ersetzen. Und das ist genau das, was ich haben will. Nur merkst du, aha, ja. Das ersetzt es. Also du merkst dann, dass ich dann da doppelte, Absätze, doppelte Abstände habe. Ich mache das trotzdem. Ich ersetze die fünf Positionen. Den lasse ich. Und jetzt habe ich diese, diese Abstände. Die Grammatiküberprüfung. Fehler werden... Rote, mit roter Wellenlinie gezeigt. Ähm, Grammatikfehler werden unterstrichen. Blau, das ist, weil es hier zwei Abstände hat. Wenn du das, die undruckbaren, nicht druckbaren Zeichen, die Formatierungszeichen einblendest, siehst du, dass hier zwei kleine Punkte sind und die erkennt das Programm eben als Fehler. Die kann ich auch suchen lassen. Ich kann also nach zwei Abständen suchen lassen und sagen, ersetze mir das durch einen Abstand. Jetzt alle ersetzen und das war's. Jetzt sieht das Dokument gut aus. Noch was Kleines. Ich kann ähm, äh, nach diesen Sonderzeichen auch suchen. Ich habe das schon mal gezeigt. Ähm, praktisch ist zum Beispiel, wenn jemand sowas geschrieben hat, das sind ja, was ist es schon wieder? Manuelle Zeilenumbrüche. Hm, die will ich hier nicht haben. Dann suche ich also nach einem manuellen Zeilenumbruch und ersetze ihn. Und äh, ersetze ihn durch nichts. Wenn ich jetzt alle ersetze, dann passiert was? Passiert nichts. Das ist eigenartig. Ähm, ich würde ihn wahrscheinlich durch einen manuellen Zeilenumbruch ersetzen lassen. So, jetzt geht's. Gut. Äh, manuelle Zeilenumbrüche, also die hier, Entschuldigung, die hier, die ich mit Großschreiben und Eingabe äh, erstelle und die oft beim Kopieren reinkommen, dann mehrere Tabulatoren habe ich auch schon gezeigt. Ähm, wenn man versucht, die Wörter so ähm, quasi an den gleichen Ort zu schieben, das ist nicht good practice. Dann will ich die Tabs hier weg haben. Dann ersetze ich hier T, so T und würde die ersetzen, zwei davon durch T. Ähm, wenn du diese Kurzzeichen nicht kennst, dann kannst du eben, und weißt, nach was du suchst, kannst du eben das auch hier auswählen. Also bekannt ist die Absatzmarke, das ist P, Tabstop ist T ähm, und eben manueller Zeichen das ist ähm, L, glaube ich, und die anderen Leerzeichen ist klar. Die anderen hat habe ich noch nie gebraucht, aber wer weiß. Also jedenfalls kannst du es hier auch, seit einer Weile kannst du es hier auswählen. Früher war das nicht so. Früher musste man halt diese Begriffe hier kennen. Also, alle ersetzen, das muss ich dann mehrmals machen. Aber es ist immer noch schneller, als wenn ich es von Hand mache. Und dann habe ich hier die drei Linien, wo ich ein Tablat ersetzen kann und die Namen hier hinschreiben kann. So, also, so viel zu suchen und ersetzen. Das Video ist jetzt ein bisschen länger geworden, ähm, obwohl wir Kapitel 4 eigentlich im Grunde schon alles besprochen haben. Aber weil es eben fürs selbstständige Arbeiten vorgesehen ist, ähm, wollte ich das nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ich erwarte, dass du es sorgfältig anschaust, ähm, die Techniken nacherkennst. Wir werden dazu nichts mehr sagen. Vieles davon kommt in der einen oder anderen Form an der Prüfung vor und vor allem ist es auch wirklich... Viel ist davon im Alltag in der Arbeit mit Word wichtig und erleichtert dir bzw. beschleunigt deine Arbeit mit Word. Also, viel Erfolg beim Lernen.